Hey Leute, ich bin's Conny und heute zeige ich euch das neue Pet Lotto X Doodle Update. Vor allem zeige ich euch, wie ihr das neue Secret Parrot Pet bekommen könnt und erzähle euch, wie ihr schneller die Cartoon Coins farmen könnt. Los geht's! Okay, das neue Pet X Doodle Update ist draußen. Wir haben die neue Doodle World, Doodle Pets, Doodle Eggs, ist ja klar. Die Giant Doodle Chest, also eine große Kiste in der Doodle World. Limbo World, das ist dann wahrscheinlich der neue Void sozusagen wahrscheinlich. Cartoon Currency, ne Currency scheint dann zu... Dann tatsächlich Cartoon Currency zu heißen und nicht Shadow Coins, wie es ja ursprünglich vermutet wurde, dann hat der Verzauberung. Es gibt eine neue Secret Rarity, weil Mythical ist ja nicht mehr selten genug. Secret Hunter Game Pass, natürlich. Und Multiple Pet Drag Delete. Das habe ich schon auf Twitter gesehen und das finde ich cool. Schade, dass es nur für Delete ist. Ich dachte, es gibt es jetzt auch für mehrere Sachen. Bugfixes, immer wichtig. Und wöchentliche Updates, wie immer. So. Das erste, was ich mache, erstmal nach hier unten gehen und dann alle meine Exclusive Pets löschen. So löschen. Ah, das ist schön. Aber ich werde sie nicht löschen, also, wenn ich so mache. Ah, schön. Hier ein kleiner Einwurf von mir. Benutzt das Feature am besten noch nicht. Felix hat damit aus Versehen alle seine Huge-Pads gelöscht, weil es irgendwie vermarkt war. Wunderbar, dass es das gibt. Wir gehen dann auf den Exclusive Shop und holen uns immer noch die Exclusive Balloon Eggs. Okay. Preston faul geworden. Der möchte keine neuen Exclusive Pads mehr rausbringen. Aber damit sorgt er auch dafür, dass die Exclusive Pads weniger selten bleiben. Warte mal was. Also, dass es weniger insgesamt gibt. Weil wenn er wöchentlich neue Exclusive Pads rausbringt, dann würde es irgendwann viel zu viele geben. Man kann den Überblick nicht mehr behalten. So. Octuple Eggs habe ich immer noch nicht. Und jetzt gibt es Secret Hunter für 2500 Robux. Ah. Okay, ich kaufe mir jetzt... Secret Hunter. Den kaufst du dir? Ah, du hast unveröffentlicht gekauft. Es heißt unveröffentlicht, okay? Ja, habe ich auch gesehen. Ich ja, habe unveröffentlicht gekauft. Yeah! Weil Mythical Hunter ist nicht mehr cool genug. Jetzt müssen wir Secrets Hunter, weil Mythicals sind gerade gar nicht mehr cool. Warte mal, jetzt gehen wir an den Briefkasten. Wir gehen auf Gifts. Wir gucken uns sie gleich an, gehen auf die Mail-Settings. Es gibt immer noch nicht Secret. Ich dachte, Reject Pet Rarities, da müsste jetzt Secret hinzugefügt worden sein. Und bei Auto Delete? Da gibt Brauchte es ein nicht, ist es dabei. Okay, okay, da ist es dabei. Aber die Mailbox hätte noch überarbeitet werden müssen, Preston. Okay. Außerdem sind Epic und Rare Pets in der falschen Reihenfolge. Ja, es kann Zuerst sein. Zuerst kommt Epic und danach erst Rare. Sollte aber eigentlich andersrum sein. Eigentlich schon, ja. So, ich werde mir natürlich jetzt die neue Welt angucken. Der Limbo ist dann sowas wie der wollte, richtig? Ach, keine Ahnung, wir gucken es uns an. So. Gehen wir mal rüber zum neuen Portal. Und hier steht dann To Limbo. Auf in den Limbo, Leute. Und dann ergibt. Ui. Das ist ein cooler Effekt. Wird auch was mit der Kamera gemacht oder bilde ich mir das nur ein? Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das Field of View verändert sich, wenn man näher kommt. Auf jeden Fall geiles Gefühl. Ich sollte vielleicht Sounds anmachen. Ich habe keine Sounds an. Also liebt Gefühle. Ich liebe Gefühle. Und jetzt geht's rein mit sehr viel Gefühl. Steppe ich durch das Portal. Und ohne Animation bin ich im Limbo angekommen. Oh, Ich habe gehofft, dass der Limbo dunkler wird, weil mich hat es schon aufgeregt. Dass ja alles so weiß ist. Aber sieht ganz cool aus. Limo ist hübsch. Jetzt fliegen ja auch Häuser rum. bist so hübsch wie ich. Da ist nichts gehört. Wie bitte was? So hübsch wie ich? Nein. Hä? Oh. Hey, ich, ich sag doch, du bist hübscher. Ach so. Ja, So, hier in der Mitte des Limbos haben wir einen Kristall, den ich nicht anfassen darf. Berühren. Berühren. Ich finde schon einen Weg, ihn zu berühren. Das finden wir noch nicht heraus. Nicht berühren. So, wir gehen jetzt aber mal in die erste Welt vom Limbo und zwar die Doodle World. Und hey, wenn ich jetzt hier im Limbo bin, dann habe ich rechts nur noch den Doodle Coin. Ja, das ist voll geil. Das geht in jeder Area, glaube ich, mittlerweile so, weil in der Spawn Area hast du auch nur die normalen Coins. Oh, es ist aufgeräumter. Schön. Okay, das Doodle sehr World schick. sieht erstmal ganz cool aus. Ah, das finde ich ein bisschen schade, dass es das jetzt ein, also zweidimensional ist. Ist. Ich habe gehofft, dass es immer noch 3D-Models bleiben, die halt nur so angemalte Textur bekommen. Aber mal gucken. Ich sage aber ehrlich, ich finde, so wie das gelöst wurde, finde ich das sehr schick. Mhm. Okay, okay. Ich finde immer noch, die hätten. Mein persönlicher Taste ist es eher, die Sachen trotzdem 3D zu lassen und diesen Doodle-Look rüber zu klatschen. So wie bei dieser Kiste hier. Diese Kiste, die Kisten, die Drops, die hier liegen, die sind genau das, was ich mag. Was ich nicht mag, ist, dass die Umgebung halt so flach ist. Aber kann man hier durchlaufen? Nee, schade. Aber nein, ich kann hier nicht hinter. Doch, ich kann hier hinter. Ja, Versteckenspiel. Gut, in die Banken gucke ich jetzt nicht rein. Also hier würde auch was stehen, wenn es da was Neues gibt. Okay, sehr gut. Wir sehen, es gibt aktuell scheinbar vier Areas und vier weitere Areas kommen in der Doodle-Welt. Vermutlich, das kann sich ja immer anpassen. Kennen wir zumindest von früher, dass sich das immer anpasst. Hier ist die Kanone, um zurückzukommen. Ich mag diese Diamond Piles. Warte, wenn ich das abbaue... Okay, die Bilder, die Effekte, die herauskommen, sind immer noch die gleichen. Das heißt, die sind leider nicht gedudelt. Nicht ganz konsequent durchgezogen, aber trotzdem ganz hübsch. Oh, warte, jetzt muss ich abbauen. Jetzt muss ich farmen, Leute. Oh, das ah, ist nicht so schwer. Ich muss farmen, Pet? Was? Wie stark ist dein fett, fett Ich habe dich sehr, sehr fett genannt. Wie stark ist dein bestes Fett? Uh, mein bestes Pet ist entweder 738 Trillion Hardcore-Stark, oder es ist. Äh, warte, scrollen, scrollen, scrollen, scrollen, 1,8 äh, Quintillion äh, normal stark. Das ist stark? Warte mal. Mein Hellrock hat's an, auf die andere Seite der Barriere geschafft, aber ich darf nicht. Was soll denn das? Jetzt ist er. Nein. Nein. Jetzt ist auf der anderen Seite der Barriere ein Lootback ah, gelandet. Ist worden. Das ist sehr nice. Victor. Ah, die Kiste funktioniert. Victor. Ja. Oh, ein ja. Lootback ist auf der anderen Seite der Barriere und kommt nicht mehr zu mir. Tja! Ich hab Super Magnet. Guck er folgt mir. Na gut, ich öffne die Barriere und dann kommt der Lootback auch zu mir. Haha. So, und dann bauen wir hier weiter ab. Ich brauche 480.000. Oh, die Farben sieht schön aus. Das sieht richtig hübsch aus. Na, und jetzt ist Felix dazu gekommen und hat uns erklärt, wie er alle seine Huges aus Versehen gelöscht hat. Also, ich habe zum Beispiel jetzt nach Doodle gesucht, wollte alle Doodle-Pads löschen und mein komplettes Equipment-Pads sind auch mitgelöscht worden. Oh mein Gott. Jetzt soll ich Okay, warte, warte, komm. Ey, Anton, schau mal meine Pets an. Sind die nicht gut? Du hast keine Pads. Du hast die Pets ausgestellt wahrscheinlich. Ja, das kann sein. Warte, show other Pads. Ist... Bei mir auf Yes. Ja, ich muss das auf No und dann wieder auf Yes stellen. Oh, nice Pets, Felix. Ja? Wow. Wie findest du meine U-Ges? <lacht> das kommt <lacht> davon, dass du mir keine U-Ges gegeben hast. Hättest du mir deine U-Ges gegeben, hättest <lacht> du mir deine Huges gegeben. Felix. ich hätte dir keine gegeben, oder? Ich baue noch einen. Ich dachte, ich habe dir eine Festive Cat gegeben, <lacht> aber ich, ich nicht. So, aber was ich jetzt mache, ist mir die Eggs anschauen. Von links nach rechts, ne? Ja, von links nach rechts. Von Gut, rechts wir haben die oben. Flower Doodle Eggs. Davon kaufen wir einmal drei. Alle Müll will ich nicht haben. Dann gibt es die normalen. Und alle Müll wenig haben. So, dann gibt es hier noch die hier. Die Snowy Doodle Eggs. Mann. Äh, der, der Wal, das Walros mag ich. so Und in Gold. Nee, die mag ich auch nicht. So, dann haben wir noch die hier. Ich mag, das, ich mag irgendwie die pinken Pets Warte, ich habe keine Coins mehr. Ich habe alles ausgegeben für diese Eggs. Warum sind die so teuer? Ich hätte die wohl doch nicht ausgeben sollen. Diese Heubeinen, die hier liegen. Die haben die Form von eckigen Heuballen von der Seite. Dann hat man sich aber doch für runde Heuballen aus einem Winkel entschieden und einfach die Textur rübergepackt, obwohl die Form eine ganz andere ist. Das ist ein Scheiß, oder? Ja, also ich sehe ganz genau, was sich hier gedacht wurde und warum sich umentschieden wurde, aber dann hätten sie doch wenigstens nochmal ein neues 3 d modell machen können. Also das, naja, das gefällt mir nicht. Mache ein Video, Pet Simulator X ist faul. Ja, ich sollte vielleicht jetzt auch mal ein paar Boosts reinklatschen, damit ich schneller durchkomme, nicht wahr? Einmal Triple Damage, awesome. einmal Triple Coins. Server Boost ist ja schon drin, dank der anderen Leute auf dem Server. Hast du Auto-Delete-On gehabt? Ja klar habe ich Auto-Delete-On gehabt. Was will ich denn mit so schlechten Pets? Oh, die Kiste braucht auch ziemlich lange mit dem Abbauen, ne? Redieben wir mal hier wieder ein bisschen was. Also die neue Welt gibt uns auf jeden Fall wieder ein bisschen was zu arbeiten. Und was mich sehr interessiert ist natürlich, wie selten sind jetzt diese Secret Pets? Also Secret Pet wird hier war ja wahrscheinlich dann nicht zu sehen sein. Das wird dann halt Secret sein, wahrscheinlich. Aber gibt es ein Mythical Pet? Ich kann mir nicht vorstellen, dass so ein Affe ein Mythical Pet ist. Ich kann mir vorstellen, die hier sind Common. Das ist Rare. Das ist epic. Und die sind dann schon legendär, oder wie die beiden? Yo, hier ist dann wieder der Zukunftstournee und klärt auf. Der Doodle Axolotl ist Legendary. Der Doodle Monkey ist Mythical. Und der dort nicht zu sehende Doodle Parrot ist Secret. Und wie man den Doodle Parrot am besten bekommt, erkläre ich in diesem Short. Ihr müsst einfach nur 19 Uhr oder 7 Uhr, kurz vorher natürlich, auf einen Private Server gehen. Dann warten, bis es 19 Uhr ist. Es ist 19 Uhr. Hier unten steht Mysterious Merchant has arrived. Dann gehen wir einmal runter zur Höhle. Hier zur Cave. So, und angekommen in der Cave, gehen wir jetzt zum Mysterious Merchant und kaufen uns den Secret Doodle Parent für nur 337 Millionen. Schnapper, gönne ich mir. Und jetzt habe ich den Doodle Parrot. habe wieder Rare Pads gezogen, die wurden alle auto deleted Kann ich nichts zu machen, ich nehme nämlich nur Legendary oder besser an. So, ich habe ein Pet das neunmal existiert. Cool, das wird es bald wahrscheinlich noch öfter geben. Aber ich werde jetzt wahrscheinlich erstmal nichts krasses sehen. Oh Gott, Gems! So, ich werde das abbauen und dann gucken wir, wie wenig Gems ich tatsächlich bekomme. So. 15.000, 16.000, 17.000, 18.000, 19.000, 20.000, äh, 22.000 Gems. Meint ihr, das hat sich gelohnt, dass ich meine Pets da jetzt weggenommen habe? Aber ich muss jetzt hier langsam mal vorankommen. Wie lange dauert denn das, diese blöde Kiste abzubauen? Und hier kann auch nochmal der Conny aus der Zukunft einspringen. Es dauert sehr lange, die Kiste abzubauen und lohnt sich nicht wirklich. Ich meine, bekommt so ungefähr eine Million bis zwei Millionen von den Coins, je nachdem, wie stark deine Pets sind. Was sich viel mehr lohnt, ist, die Drops um die Kiste herum abzubauen. Vor allem die großen Kisten, die außen drum herum spawnen und erst recht dann, wenn die gerade einen Coin-Bonus haben. Macht lieber das, wenn ihr schnell farmen wollt, baut die Drops um die Kiste herum ab. Die Kiste lohnt sich nur, wenn ihr AFK farmt, sonst lohnt sie sich nicht. Das war alles, was das Update zu bieten hat. Es gibt halt eine neue Welt, die ist ganz cool und so. Es gibt dementsprechend noch neue Pets und neue Eggs, aber sonst gibt es keine krassen neuen Features. Kein, ähm, ja, eigentlich nichts großartig Neues. Es gibt Secret Pets, die wir wahrscheinlich niemals ziehen können, selbst mit dem, diesem Secret Hunter Game Pass. Wahrscheinlich, wir werden es ja noch sehen. Naja. Und das Farben dauert jetzt wieder sehr lange. Kennt man ja aus einer neuen Welt. Gehört sich ja natürlich auch so. Jetzt sonst noch was Neues. der ja, Auto-Delete. Aber Felix meint ja, das funktioniert nicht richtig und äh, hat dann irgendwie alle seine Huge Pads gelöscht. Ist gut gelaufen. Aber ich würde dann sagen, das war's mit diesem Video. Bis dann und ciao!